Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder eingeschaltet habt. Heute ist kakerlaken -Party -Zeit. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die gesammelten Anrufe aus der vergangenen Woche, nur eben ohne meine Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Guten Tag.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 Ja, wo, also, wo habe ich denn das Geld? Wo, auf welchem Konto ist es denn haben, Lassen Sie bitte mich ausreden, wir haben Ihre Geld gefunden. Das war eingefroren, ja? Und jetzt nee, wollen wir wieder zurück. Doch, das war schon. Sie haben damals etwas zu tun mit dem Kryptovalute gehabt. Das war Bitfanda, Kraken, Coinbase, Binance oder sowas. Am Anfang kann sein, dass Sie haben 250 Euro überwiesen, aber unter Ihrem Namen hat jemand dann weitere illegalische Transaktionen gemacht.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 dann dieses Gespräch wird gespeichert und kann ich einfach sagen, dass Sie bestätigen, dass Sie wollen im Schwarzer Liste bleiben und unter Ihrem Namen weiter illegale Transaktionen geht. Das ist doch auch kein Problem. Und Sie bekommen Ihre Geld nicht wieder zurück und bleiben Sie in Schwarzer Liste. Ja, dann müssen Sie mir doch erklären können, bei welcher Firma ich das Geld angeblich verloren habe. Also muss. ich habe schon gesagt, Sie nee. haben was nie. Na, hat ja nicht bestimmt, was Sie gesagt haben. Also, Herr Thaler, ich habe Ihre Daten bekommen, dass Sie haben Geld ja, von verloren. von wem denn? Vom Kryptovalute. Ja, und was ist das? Das ist eine Bitcoin. Ja, aber damit habe ich ja nichts zu tun. Doch, mit das haben Sie etwas zu tun gehabt? Nee, gesagt, ich bin die so Firma nicht. Konnte, und dann machen wir Schluss und wie gesagt, Ihr Name bleibt wieder in der schwarzen Liste. Was denn für eine schwarze Liste? Also, wir wollen, dass für Sie Ihre Verluste Geld wieder zurückgeben.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 Und wozu brauchen Sie diese Informationen? In das alles in meinem System vergleichen und Ihnen identifizieren, ob Sie echt diese Person sind und ob echt diese Person diese Geld bekommt. Ich kann nicht einfach Informationen ja, geben. Aber Sie rufen ja bei, bei und sagen, dass ich die Person bin und Sie behaupten ja, dass da Geld nee, ich ist. Sage nicht, äh, also ich sage natürlich, weil in meinem System steht halt so, aber ich muss alles vergleichen. Aha. Ja, aber dann können Sie so, mir einfach das sagen. Wie bitte?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 Dafür brauchen das. Wozu denn? Was machen Sie denn da? Also, Sie machen jetzt Ihre kann natürlich, wenn Sie wollen. Dann machen Sie Ihre online banking seite auf, wo Ihre Name und Vorname Doch, steht. Ich will nicht ausfallen, das ist ja Quatsch. Das sollte man auf keinen Fall tun. Also, das ist nicht Quatsch, sonst wir arbeiten so. Doch, das ist Quatsch. Das ist ja illegal. Nein, das ist, das ist nicht überhaupt. Quatsch, das ist nicht illegal, das Doch, ist illegal, das, Daten, das können Sie Daten, auch nachfragen. Ich brauche ja. Ihre Daten nicht, sondern ich muss selber mit meinen Augen sehen, dass Sie eine aktuelle Liban haben, wo das kann ich Quatsch. dann Ihnen Geld überweisen. Das ist nicht Quatsch, wenn Sie Doch. so glauben, dann wie gesagt, das ist Ihre eine Namen bleiben der ja, Keinen Sinn, Also, Sie sind sehr skeptisch. Das hat nichts mit skeptisch zu tun. Das, was Sie da erzählen, ist höchst strafbar und illegal, was Sie da machen.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 Nein, das ist nicht halt so. Aber glauben Sie, was Sie wollen. Ich habe gesagt, Ihr Name bleibt im schwarzen Liste mm -hmm. und unter Ihrem Namen wird eine illegale Transaktion weitergemacht werden. Ich genau. Ich wollte helfen, aber mit Sie wollen Geld das nicht. Genau, ja, glauben Sie, so wie Sie wollen. Ja, genau. Und Sie sind eine Betrügerin. Ja, ich bin nicht Betrügerin. Richtig, doch. Also, glauben Sie, was Sie wollen. Das ist Ihre Eine Rede. professionelle Kriminelle. Vielen Dank, das ist ein Kompliment. Ja, das habe ich mir gedacht, dass du das als Kompliment nimmst, Betrügerin. Dankeschön. Wie mhm. sollte? Guten Tag. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Äh, <lacht> guten Tag, Henry Fink ist am Apparat von eurer Vertraubthandeln-Plattform CoinWard. Ich Sie, Herr Kart. Äh, hören Sie mich? Ja. Äh, Herr Kart, es geht um Ihre Registration, was Sie bei uns auf dem Finanzmarkt gemacht haben. Mhm. Äh, ich da was Sinne falsch gemacht? Bitte? Habe ich da was falsch gemacht? Nein, ich bin Ihr Account Manager von mhm. CoinWord. Ja. ja, und wegen Ihrer Registration sind Sie an mir weitergeleitet, weil ich werde Ihnen dabei helfen, Verifizierung abzuschließen. Und von meinerseits würden Sie auch vollständige Auskunft bekommen, wie das funktioniert. Aha. Okay. Mhm. Sehr gut. Also, äh, Herr Kart, m, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich oder ist das erste Schritt für Sie? Im Bereich Beratung oder wie? Nee, im Bereich Handeln. Was für? Nee. Nein. Nee. Gar keine Erfahrung. Okay. Hm. Und m, wie haben Sie über Handeln gefunden? Haben Sie vielleicht über Werbung darüber gehört oder Ihr vielleicht Freund hat Ihnen selber gesagt oder wie haben Hab Sie es gefunden? habe ich auf dem Discord Server gefunden. Mhm. Okay. Mhm. Und ähm, haben Sie irgendwelche ähm, also Produkte gewünschte Produkte womit Sie zum Beispiel handeln wollen oder wollen Sie erstmal ausprobieren, ja? Was denn? Handeln. Sie haben ja. sich für Handeln registriert, ja? Ja. Mhm. Genau. Und wissen Sie was Handeln nicht? mit den Zahlen und so. Genau.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 Nee? nee? Okay, also mh, 250 Euro ist minimale Summe, ja. hm. womit man, äh, also, man Anfang Empfängerhandlungskonto aktivieren kann. Okay? Ein also, Empfänger, Empfängerhandlungskonto, was ist das? Das ist eine Konto für mhm. Empfängers. Da Welche bekommen Sie. Eigene... Empfänger oder oder wie meinen Sie das? In Finger ist die Kunde, wer hat, wer schon keine Erfahrung in dem Bereich hat, okay. sie mir, wie sie schon mit also mir, sie schon mit also gesagt haben, mhm. dass sie keine Erfahrung in dem Bereich hat. Ja. ja. So also mit der minimale Summe 250 Euro können mhm. Sie Ihr Kundenkonto aktivieren. Wir ja. sind eine VIP Unternehmer coinwert und von mhm. unserer Seite jeder neue Kunde bekommt ein Senior-Analytiker, Finanzberater im Verfügung. Also ein Opa. Mit wem? Wie bitte? Ein ne Opi. Was ist Lobby? Opi. Was ist Obi? Nein nur ein Sorry, Obi. Ich Sie haben doch gesagt, da steht jeder so ein Opi. Äh, akustisch. Hallo? Ja, hallo. Hallo, akustisch habe ich nicht verstanden. Was haben Sie gemeint? Na, ein Opi. Sie haben doch gesagt, da gibt es ein Opa.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 Also, wo Sie selbst Ihre persönliche Daten registriert haben, das erinnern Sie nicht? Oh, doch, die Seite. Das war so eine bunte Seite, wo sie viel geblinkt hat. Mhm. So. Und wie heißt es? Na, wie gesagt, das war ein komischer Name. Den habe ich mir nun nicht gemerkt. Weil das hätten Sie dann auf die Seite draufschreiben müssen, wenn man sich das merken soll. Ich muss nichts schreiben, Herr Kart. Ich ja, habe einfache, einfache, einfache Frage gestellt. Auf welche Seite haben Sie sich registriert? Ja, das haben Sie ja nur schon drei, vier mal gefragt. Da habe ich ja schon ein paar Mal drauf geantwortet. Drei Firma? Vier hm, drei, viermal okay. haben Sie das schon gefragt. Okay, und mhm. äh, haben Sie schon Geld irgendwo eingezahlt? Nee. Und Sie? Ich? Hm? Ja, ich habe eingezahlt. Wo ich handle, da habe ich doch eingezahlt. Ach so. Aber dann müssen Sie mir sagen, wie man das macht. Dann mache ich das auch mal.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 klären, ja, was, ja. was, ob sie sich, ob sie handeln hm. wollen oder was sie da machen wollen. Aber ja. Fragen, was ich gestellt habe, Sie haben mich nicht geantwortet. Woche später ja, also wird's dann komisch. Nein, nein, nein, nein. Und ja, darum habe ich keine Lust. Daran nicht, nee, ich nichts. Nee, nee, nee, nee, ich habe nee, ja, ja, hab Ich ja, ja, habe ja. keine Lust, mit das Ihnen das weiter zu weiterzusprechen. Und wünsche ich Ihnen schönen Tag noch. Ich ciao, für ja Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Du Scheißbetrüger.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 Der Krachter im Hintergrund ist ja auch nicht normal. Warum nicht normal? Weil es nicht normal ist. Also funktioniert kein normales Gespräch mit dem Krachter im Hintergrund. Äh, okay, aber haben Sie jetzt ein bisschen Zeit? Ich möchte Ihnen gerne erklären alle Informationen über unsere Firma, über System, über online pendel Was ist damit? So, also, möchten Sie Ihre Handelskonto aktivieren? Okay, ich weiß ja nicht mal, was das für ein Gondo ist. Also, was soll ich denn da aktivieren wollen? Sie haben über so, Plattform Secret Up. Sie haben alle Informationen äh, in Ihrer E-Mail. Uh, so, das ja. ist Plattform wir für Online-Handel. Ich meine, das Ja? Ist ein, ist ein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 Also das ist über unsere Plattform und über System. Ja? Äh, bei uns können Sie ungefähr von 3 bis äh, 5 Prozent von der Summe, äh, die Sie auf Ihrem Handelskonto haben, pro Tag verdienen. Ja? Äh, aber äh, die minimale Summe, mit welcher Sie Ihr Handelskonto aktivieren können, ist 250 Euro. Ja? So, äh, und wir geben für Sie einen Willkommen-Bonus, 50 Euro, und Sie äh, starten äh, Ihre Arbeit mit 300 Euro, Ihre Handelarbeit. Ja, so, ähm, das heißt, äh, wenn äh, Sie zum Beispiel äh, Ihr Handelskonto mit diesem Betrag aktivieren, dann bis Ende des Monats können Sie diese Summe bis äh, ungefähr 1.000 Euro entwickeln, ja? Verstehen Sie? Nicht wirklich. Mhm. Äh, und äh, Sie sollten auch äh, verstehen, dass äh, wir ganz dafür interessiert sind, dass Sie so äh, viel wie möglich bei uns verdienen können, weil wir genau 10% Provision von Ihrem Gewinn bekommen, ja?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 Hallo, guten Abend. Herr ja. Was denn? Grüße Sie. Jasmin Fitt ist mein Name und ich melde mich wegen Ihrer Interesse an Online-Handeln. Aha. Sie haben eine Registrierung bei uns gemacht, stimmt? Nee. Nein. Nein? Nein. So, vielleicht haben Sie es also vergessen, weil. Äh, Deswegen rufe ich Ihnen an. Aber okay. Äh, wissen Sie eigentlich, was ist Online-Handel und wie es funktioniert? Nein. Nein, wissen Sie gar nicht. Und etwas im Internet gelesen, vielleicht über Bitcoin oder über äh, Kryptowährungen? Nee. Nein. Nein, niemand. Okay, dann. Okay, dann. Also, ich werde Ihnen erstmal erklären, wie das Ganze funktioniert, okay? Mhm. Und dann können wir weitermachen. Okay? Pardon. Also, wenn Sie dieses Registrierung gemacht haben, ist automatisch ein Handelskonto für Sie geöffnet. Okay? Dieses mhm. Handelskonto ist wie ein Bankkonto. Aber bei diesem Handelskonto werden Sie handeln. Okay? Es ist sehr einfach. Sie können dort sich einloggen und dort schauen Sie den Betrag, was Sie investiert haben und Ihre Profiten. Weil Sie handeln, Sie investieren und Sie bekommen Profiten von Ihren Investitionen. Okay? Und... Beim diesem Konto haben Sie eine Einzahlung und eine Auszahlung Option. Bei der Einzahlung Option können Sie investieren und bei der Auszahlung Option können Sie Ihr Profiten ganz einfach auszahlen. Okay? okay. Sie werden äh, Ihr Iban e mit dieses Handelskonto verbinden und immer wenn Sie eine Auszahlung machen, werden die Profiten auf Ihrem, äh, auf Ihrem Bankkonto gesendet. Okay? Und okay. da Sie keine Erfahrung und keine Ahnung an Onlinehandel haben, werden Sie einen Finanzberater in Verfügung haben. Der Finanzberater wird einen Finanzplan für Sie erstellen und den Software programmieren, so dass Sie Ihr Profit erzielen können. Haben Sie mich bis jetzt verstanden? Nein. Und was haben Sie nicht verstanden? Habe ich vergessen. Okay, haben Sie vielleicht eine Frage bis jetzt? Nein. Okay dann. Also, äh, unsere Firma handelt mit der letzten Version von meta Redaktion. MetaTrader 5 ist eine Handelsapplikation. Bei dieser Applikation können Sie schauen, wie das Handel läuft. Dort schauen Sie, wie viel Profiten Sie bekommen wöchentlich und monatlich. Weil Sie werden wochentliche und monatliche Profite bekommen. Okay? Mhm. Also, äh, Sie können Ihr Konto erstmal. Mit dem Betrag sich aktivieren Und in zwei Wochen werden Sie Ihr Profit bekommen. Okay? In diesen zwei Wochen haben Sie auch die Möglichkeit, um unsere Firma zu testen und um zu schauen, wie das Ganze bei uns funktioniert. Okay? Mhm. Ja, und dann entscheiden Sie, ob Sie weitermachen möchten oder ob Sie Ihr Konto schließen möchten, okay? Es ist Ihre Entscheidung, was Sie mit Ihrem Kapital machen. Wir sind hier nur, um Ihnen zu helfen und Ihnen zu informieren über Ihren nächsten Schritt. Okay? Oh. Haben Sie vielleicht Fragen bis jetzt? Nein. Okay, dann ähm, sollen wir Ihr Konto aktivieren? Wozu? Also, äh, wenn Sie einen Computer da, dort haben, können wir, äh, kann ich Ihnen auf unsere Plattformen sich einloggen, okay? Damit wir alles, was ich bis jetzt gesagt habe, mit Ihren Augen schauen können. Okay? Okay, hm. Ja, haben Sie einen Computer in der Nähe? Nee. Und, äh, oder einen Tablet vielleicht? Ich könnte vielleicht einen Kreidekasten holen. Was? Lach. Was können Sie holen? Lach. Nochmal bitte. Lach. Lach. Lach. Was meinen Sie, Herr Steiner? La la bommel. Hören Sie zu, Hurensohn, weil wir sind eine seriöse Firma und wir möchten auch Menschen arbeiten. Also nach dem Wort Hurensohn kommt das Wort seriös. Ja, gesagt. natürlich. Ja. ja. Also ein Wort, das Sie nicht kennen. Okay? Ja. Und also wir haben alle ihre Daten hier ja, auf unserem okay. System. Ja. Wir wollt, wir werden alle diese Daten im Internet lassen, ah, schön. okay? Ja. Damit ja sehr schön. jeder, jeder meint ihre, jeder also, ihr Name kennt und alles. Ja, und ja, wir werden okay. auch eine Anzeige bei der Polizei machen. Sagte die Kakerlake am wir Telefon. Wir werden, wir werden. Aber du hast Mundgeruch. Ja.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 dieses Monat. Also würden Sie gerne ein Konto mit 1.000 eröffnen? Ja, meinetwegen. Sie bitte? Ja, meinetwegen. Okay, also wie machen Sie denn die normalen Einzahlungen? Durch eine Visa oder Mastercard? Was haben Sie schon? Da habe ich nichts. Haben Sie nichts? Nee. Und was für eine Karte haben Sie? Eine K-A-Knackkarte. Äh, vom Knackstück.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 Zwei Wochen, drei Wochen. Ja. Aber warum nicht heute? Machen wir mit 250. Bis zwei Wochen die testen uns. Reichen Sie Gewinne. Weil ich kein Auto habe. Wie bitte? Na, weil ich kein Auto habe. Ich habe. Also, möchten Sie heute eine Überweisung machen? Da habe ich Ihnen doch einmal erklärt, oder nicht?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 Aber habe ich ja nicht. Ich werd, haben Sie keine Hose? Haben Sie, äh, E-Mail-Adresse? Ist sie richtig? Ja. ja. Okay, wir werden dann auch E-Mail-Adresse kontaktieren, okay? Ja. Und ich probiere am Ende des Monats wieder zu anrufen. Okay. Okay, ich bedanke mich, Herr Ander, und bis Ende des Monats. Einen schönen Tag noch. Ja. Tschüss. Tschüssi. Hallo. Hallo, guten Tag, Herr ja. Pula. Mhm. Äh, Ich bin Eli Roy von Finanzmonitoring Abteilung von CryptoSoft. Mhm. Äh, Herr Pula, Sie haben Interesse geäußert auf den Finanzmarkt zu handeln, stimmt? Wo denn? Wann denn? Also, das war vor einem Monat. Aha. Am 19. Dezember, Sie haben Interesse geäußert auf den Finanzmarkt zu handeln. Ist das richtig, ja? So, ich mir irgendwann was angeklickt, ja. Okay, wie gesagt, Herr Fula, mein Name und Nachname ist Eli Roy, ich bin Ihre Kontomanagerin und Sie haben schon bei uns Handelskonto, Herr Pula, das bedeutet, unter Ihrem Name und Nachname auf unserer Plattform steht Ihre Handelskonto, okay? Also mhm. mit Onlinehandel, Sie können Geld verdienen. Also, wenn Sie haben, Sie haben keine Erfahrung, stimmt? Hm, so, weiß ich nicht, also kennen das ja alles nicht. Also es geht um Onlinehandel und Sie haben keine Investition auf dem Finanzmarkt. Ist das wichtig, ja? Okay, wir haben keine Erfahrung, Herr Fuller, das ist kein Problem, weil Sie bekommen von unserer Seite professionelle Finanzexperte, okay? Also das bedeutet, Sie werden nicht allein auf dem Finanzmarkt sein. Ihre Finanzexpert ist immer dabei und Ihre Finanzexpert macht alles für Sie automatisch. Also das bedeutet, Herr Fuller, Sie brauchen keine Zeit am Computer sitzen und Finanzen analysieren, okay? Ihre Finanzexpert arbeitet für Sie automatisch. Haben Sie alles verstanden, ja? Nicht so richtig, ne? Okay. Haben Sie es verstanden, oder? Nicht so richtig. Also was meinen Sie? Also wenn Sie irgendwelche Fragen haben, fragen Sie mir bitte. Sie haben schon Handelskonto, aber Ihre Handelskonto ist noch nicht aktiv. Sie haben keine Investition auf unserer Plattform. Es gibt 0 Euro auf Ihrem Handelskonto. Okay? Wie bitte? Wie komme, ich, wie komme ich denn zu dem Konto? Also, Sie bekommen nach der Aktivation Zugangsdaten von mir, Herr Fuller. Okay? Also Sie bezahlen ja, gar nicht. Wie bitte? Wo kommt das Konto her? Weil ich kenne Ihren Firmennamen ja gar nicht. Also Sie bekommen per E-Mail von unserer Seite, äh, ich will schon antworten okay. beantworten fragen. Ja bitte. Fragen Sie mir bitte, Herr Pula. Was denn? Was soll ich denn sagen? Also schauen Sie bitte, äh, wie gesagt, Sie haben schon bei uns Handelskonto, aber zurzeit auf Ihre Handelskonto, es gibt null, okay? Und natürlich... Handelskonto. Es hm. geht um Onlinehandel. Sie können auf der Finanzmarkt mit Kryptowährungen mit Aktien, mit Indizien, mit Rohstoffen und mit handeln. Und wie komme ich zu diesem Konto? Wo kommt denn das her? Sie bekommen Ihre äh, Zugangsdaten per E-Mail, damit Sie können Ihre Handelskonto und Ihre Geld okay. überprüfen. Haben also sie habe ich, noch ja? kein Konto? Sie haben schon Konto. Und wo kommt das her? Sie haben Ihre Daten auf unsere Bildung hintergelassen. Und Ihre Handelskonto Hätten ist noch nicht aktiv. Wie also ich um, ich versuche das jetzt mal zu rekonstruieren. Ich habe in der Werbung ich jetzt meine Daten hinterlassen. Und Sie haben dann daraufhin ein Konto für mich erstellt. Also Sie haben, Sie haben Ihre Daten auf unsere Bildung hintergelassen. Okay. Ich bekomme Ihre Daten automatisch. Und unter Ihrem Namen und Nachname auf unserer Plattform steht Ihre Handelskonto. Wie ja, Handelskonto Wie kommt das da okay. wenn, ich mein, wenn ich mich in der Werbung angemeldet habe? Das verstehe ich noch nicht so richtig. Also das ist unsere Werbung. Unsere Werbung lautet, Moment bitte. Unsere Werbung lautet Krippelsoft. Das ist unsere Werbung, okay? Ja. Und natürlich auch diese Werbung, Sie können keine Positionen öffnen, ja? Weil das ist nur Werbung. Ja, dann haben und Sie Sie dann haben Sie denn ein Konto erstellt. Sie haben schon Konto bei uns. Ja, das haben Sie denn erstellt, oder wie? Ja, genau, Sie haben schon bei uns Handelskonto und wir können jetzt zusammen Ihre Handelskonto aktivieren mit 250 Euro, das Minimum, auf dem Finanzmarkt. Und hm. damit Sie können alles ausprobieren, alles schauen mit Ihren eigenen Augen, wie es funktioniert. Ja, haben Sie aber mit, es verstanden, also 50 Euro, ja? Euro probiere ich nicht aus. Haben Sie alles okay. verstanden, ja? Nein, nicht so richtig. Was haben Sie nicht verstanden? Sagen Sie mir bitte. Ja, das alles irgendwie. Sie haben Handelskonto, haben Sie verstanden? Ja, das habe ich jetzt verstanden. Ja, ja. Jetzt, aber wie und Ihre Standard Handelskonto ist noch nicht aktiv. Haben Sie verstanden, ja? ja? Ich habe verstanden, was Sie sagen, aber ich verstehe den Zusammenhang. nicht. Also was haben Sie nicht verstanden? Ich habe nicht, nicht verstanden. Na, den Zusammenhang. Wie bitte? Den Zusammenhang. Also wie gesagt, CryptoSoft, das ist nur Werbung, okay? Mhm. Im Internet. Und CryptoSoft, das ist unsere Werbung. Ja. Sie haben Ihre Vorname, Ihre Nachname, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse auf unsere Werbung hintergelassen. Das bedeutet, Sie haben schon automatisch Handelskonto. Haben Sie alles verstanden, ja? Nee, das habe ich eben nicht so richtig verstanden, wie das funktioniert, dass man da, wenn man sich in einer Werbung einträgt, automatisch ein Konto eröffnet. Das klingt komisch. Also, aber Ihre Handelskonto ist noch nicht aktiv. Ja, oh. aber mich wundert, es halt wie aus einer Werbung automatisch ein Konto entstehen kann. Das kapiere ich halt nicht. weil Werbung ist ja Also Also, Sie, wenn Sie Ihre Daten auf unserer Werbung hintergelassen, das bedeutet, Sie haben schon automatisch Handelskonto. Meine ich. Aha. Also nutzen Sie dann einfach irgendwelche Daten aus einer Werbung, um dann ein Konto zu eröffnen? Also Sie können Ihre, also mit Ihrer E-Mail-Adresse mhm. thomas.tula.atzeichen mhm. äh, -e mhm. Damit Sie können Ihre Handelskonto überprüfen. Mhm. Haben Sie verstanden? Nee. Und das ist Frage, Herr Tula. haben Sie Interesse mit Onlinehandel? Nein, ich denke nicht, weil das klingt komisch. Okay. Schönen Tag noch. Ja, den wünsche ich mir auch. Ja. Hallo, spreche ich mit Herrn von Haus Schneider? Hm. Also, mein Name ist Sophie Meyer. So, Sie haben Ihre Kontakte auf unserem Handelsplattform hinterlassen. Also, das ist Handelsplattform mit Coin Stimmt das? Nee. Was? Nee. So, heißen Sie. Ja, das Marken ist die Antwort auf Ihre Frage. So, ist er.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 Und auch äh, erzählen über das System und äh, helfen mit, äh, äh, mit unserem äh, Konto und auch mit unserem Plattform äh, und äh, antworten auf verschiedene Fragen. Und ich bekomme nur diese Kontakten und <lacht> ich schreibe sie nicht. Ja, ist ja richtig, aber Ihre Firma ist ja, ist ja dazu verpflichtet, die Daten zu überprüfen. Also darum telefoniere ich, wenn Sie sagen, dass Sie es nicht, dass, also, dass nicht geschrieben haben. Dass, also, ich kann damit nichts zu tun.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 Ja, aber Sie können ja nicht einfach jeden anrufen, nur weil da irgendwelche Daten bei Ihnen im Computer stehen. Das ist ja illegal. So, ich habe keine Ahnung. Ich bekomme diese Daten, weil Sie dort registriert haben. Ja, aber Ihre Firma muss doch Ahnung haben, was sie da tut. Und das hat ja also Ihre Firma scheinbar nicht. Also kann das Ganze ja nicht seriös sein. Also, in dem Fall, wenn Sie mit dem Handeln sie sich nicht interessieren, dann so. Ich kann damit nichts machen. So, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und Aha. das ist alles. Ja, vielleicht verraten Sie mir einfach mal den Namen von Ihrem Datenschutzbeauftragten. Also, ich kann das nicht löschen. Äh, ja, das ist aber das Ihre Pflicht. So, Sie müssen mir sagen mehr, können, wer Ihr M Datenschutzbeauftragter ist. Das das meine müssen Sie Dat sogar tun. Also, meine Daten oder was meinen Sie? Nee, den Datenschutzbeauftragten. Von dem die Daten. Anschrift, Telefonnummer. Also, das ist von äh, Software Bitcoin Profitfähigen.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 Wie heißt unsere Firma? Nee, der Datenschutzbeauftragte Ihrer Firma. <lacht> Aha, äh, äh, einige in, äh, Garantie, ja? Einige... Äh, nee, ich möchte mit dem Datenschutzbeauftragten sprechen. Mit dieser Person möchte ich sprechen. Den müssen Sie ja haben, wenn Sie hier nach Deutschland anrufen. Ist ja Pflicht. Verstehe Ihnen nicht. Was das merke ich. möchten Sie mit... mit ja, ich möchte mit den illegalen Anruf, Anruf hier klären. Und damit möchte ich mit dem Datenschutzbeauftragten aus Ihrer Firma sprechen.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 Sie möchten Daten. Äh, Den Datenschutzbeauftragten bekommen, um, möchte ich jetzt sprechen. Um, um äh, Überweisung zu machen, ja? Nee, ich möchte mit dem Datenschutzbeauftragten sprechen. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Anna von Firma Shop Online. Mit dem Namen Leon äh, spricht. Schlüffer ist eine Anfrage gestellt für ja. das Produkt Zystonette. Mhm, Genau. Also darf ich nach Ihrem Alter fragen, Herr, damit ich Sie besser beraten kann? Nö. Haben Sie unsere Produkte ausprobiert? Nee. Noch nicht. Also welche Probleme haben Sie, Herr? Haben Sie Schmerzen, Wasserlassen? Ich wollte einfach nur die Tabletten da haben. Okay, Herr. Ich werde Ihnen weiter erklären, wie das funktioniert. Äh? Mhm. Okay? Mhm. Also wir sprechen über einem Naturprodukt mit Biokomponenten und das garantiert keine Nebenwirkungen. Also keine Jojo-Effekte. Haben Sie das auch schon mal ausprobiert? Bitte? Haben Sie das auch schon mal ausprobiert? Ich? Mhm. Diese Zystonette, Ja. Also das ist, Herr, das ist, wenn Sie Probleme mit dem Wasserlassen haben, wenn Sie Probleme mit dem ähm, Prostatitis haben, Herr, wenn Sie haben Schmerzen oder Wasserlassen. Ja, haben Sie das auch schon mal ausprobiert? Also das, wir haben diese Produkt, ja, habe ich und wir haben diese Produkt, also momentan, das ist 85 Prozent erfolgt, Ach, Ach, gut. diese Zystonete. Mhm. 85% Erfolg momentan. Alles unsere Kunden sehr zufrieden sind mit dem Ergebnis und ich bin mir sicher, dass sie sehr zufrieden sein werden auch, Herr. Äh? denke. Also, Herr, das ist äh, Tableten, nehmen Sie zwei am Tag. Morgens eine und abends eine. Für einen wenn Zeitraum, einen den, Monat, bis zu äh, zwei Monaten zu Wenn ich das mit dem Kopftopf unterrühre, wie viel brauche ich denn da? Ja. Wenn ich das beim Essen mit beimengen möchte. Ja, natürlich können Sie das auch ja. so machen. Kein Problem. Also wenn einmal morgens, einmal Abends. Wenn ich für 10 Personen koche, muss ich 10 Pillen reinschmeißen, oder? Für 10 Personen? Mhm. Muss ich denn da muss ich denn auch 10 Tabletten reinschmeißen, ja? Oder reicht denn da eine? Also, die komplette Programm für den äh, ganze Familie, also die komplette Programm, das ist also mit vier Packungen plus zwei gratis. Ja. Vier Packungen plus zwei gratis, sechs Packungen, das wäre, jeden Paket kostet 49 Euro, das wissen Sie ja schön. Ja. Und das wäre die komplette Programm 196 Euro, okay? Mhm, okay. Also, damit ich schicke das Paket, brauche ich Ihre richtige Adresse, wo Sie wohnen, Ihre Postleitzahl, Herr? Ja? Braunschweiger Straße 77 in 12055 Berlin. 77, welche Hausnummer? Braunschweiger Straße, Hausnummer? 77. 77. Ja. Jo. Wo ist das? In Berlin. Also, die Postleitzahl? 12055. Okay. Also, Herr, Sie profitieren als Dankeschön, als herzlicher Willkommen. Eine Paket mehr dazu mit dieser Zystonette. Mit 20 Euro damit Sie maximalen Effekt zu erreichen und nicht wieder bei uns bestellen, okay? Ja. Und das wäre insgesamt 216 Euro. Ja. Ich wollte ganz kurz informieren für unser neue Produkt, das heißt xynogen Tabletten für Kilo zum Abnehmen. Haben Sie vielleicht Interesse dafür? Ja, das können wir auch gebrauchen. Da schicken mal gleich ein paar Packungen mit, die schmeiße ich damit mit rein. Top. Okay, ich, ich schicke eine top. dazu, das wäre 236 Euro. Das ja. Paket wird per Kreditkarte zu bezahlen, ja? Ja. Eine Master oder Visa Karte muss sein. So, also ich nicht. wie lautet Ihre Handynummer? Sie bitte. Nee. Ich habe gar keine, keine Kreditkartennummer. Keine Master oder Visa, also eine Master oder Visa Karte nee, brauchen aber ich auf der Webseite stand ja auch Vorkasse. Der Nachname an der Tür. Ja. Also, also was steht auf dem Briefkasten, wo Sie wohnen? Na der Name, der da ist, steht da. Welcher Name? Na mein Name steht da drauf. Okay, wiederholen Sie nochmal. Na, den, den Sie da haben, ist doch richtig. Haben Sie mich doch angesprochen. Leon? Das ist der Vorname, ja, genau. Also Vorname steckt an der Tür? Ja, nee, der Nachname steht an der Tür. An der Klingel. Nachname? Ja, den haben Sie ja da. Den haben Sie ja Spritz einen ganz Schlupfer? Da genau. Und an den Klingeln was steckt? Na, auch. An der Tür? Na, auch. Auch. Steht da so. Okay. Ja. Okay, ich gebe Ihnen jetzt unsere Kundenservice Nummer, damit Sie kostenlos kontaktieren. Wenn jo. Sie Fragen haben später, schreiben Sie das auf, bitte. Brauche ich die denn? Ich dachte, das steht denn da in den Unterlagen. Ich schicke auch dazu mit dem Paket, ja? ja? Dann brauche ich die also 0,49. Okay, dann ich schicke dazu. Mache ich eine kurze Zusammenfassung. Also mit dem mhm. Leon. Ja. habe ja. ich gesprochen. Ihre Bestellung kommt in zwei bis vier Tage. Ja. Bei Ihrer Adresse. Ja. Per Post per DHL. Ja. In dem Postleitzahl 12055, die Landdeutschland, die Stadt Berlin, die Straße Braunschweiger, Straße Haus Nummer 77. Ja. Zahlen Sie das per Nachname beim Abholung. Auf dem Briefkasten steckt äh, Spritzschlupfler. Ja, genau. Und an den Tür an den Klingeln auch steckt äh, Spritzschlupfler. Ja. Also ich schicke die volle Programm mit dem Zystonete, also sechs Packungen, plus mhm. eine Paket mehr als Promotion dazu, also sieben Packungen Zystonete und eine Paket Xynogen für Kilo zum Abnehmen, am Ende Preis die 236 Euro. Sind Sie ja. damit einverstanden, Herr? Ja. Und das kann ich dann einfach mit bei, zum Beispiel in so eine Suppe mit reinmachen, ja? Ja, können Sie ja. das auch so machen. Genau, dann machen wir das so. Okay, ja. also Herr, ich bedanke mich für Ihr nettes Gespräch, für Ihre Zeit Ja. und wünsche Ihnen einen schönen Tag und Wiederhören. Tschüss. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Sarah Smith ist am Telefon. Spreche ich mit Herrn Schwingt, oder? Da Damit ich ja dich, ja? Ja, Herr Schwingt ist am Apparat. Wunderbar. Wie geht es Ihnen als erstes? Ja, eigentlich ganz schlecht. Wieso denn? <lacht> ja, na meine Frau ist, ist gerade aus dem Fenster gefallen, hat sich hier nicht gebrochen und naja, muss man so unterbuddeln, ja. ah tut mir leid. Ah, ich entschuldige hm. Sie, Sie haben sich gerade bei uns angemeldet, ja, wie ich das System sehe. Wegen online haben Sie Interesse geäußert. Wie heißt denn die Firma? Die kapital Ach, ich, Kapital.com. Okay, ja, Sie befindet sich jetzt online bei uns, ja? Jo. Genau, deswegen rufe ich Sie an. Äh, Herr Schönzitter, ich bin die Kundeberaterin, ja, äh, bin ich dafür zuständig, Sie erstmal informieren, ja, wie das Ganze alles bei uns funktioniert, ja? Genau, deswegen rufe ich Sie an. Oh, das tut mir leid. Äh, bitte? Das tut mir leid, dass Sie sowas machen müssen. <lacht> Na, kein Problem, es ja. ist mein Job. Herr Schönzitter, ja. äh, sind Sie am Computer oder versuchen Sie das alles mit dem Handy? Sind Sie jetzt mit dem Handy eingeloggt?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 Wie das ganze alles läuft, das äh, haben Sie wahrscheinlich in Werbung gesehen, oder? Nee, ist das ist nicht. Der Handelsprozess läuft automatisch, ja? Was heißt das automatisch? Automatisierte Handelssystem wird für Sie arbeiten, die auto auto Ach so, die Also muss 4 wird für Sie arbeiten. Also Und muss ich selber nicht die, machen? Nein, selber machen Sie nichts. Es ist automatisches ah. Handelssystem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 Doch, Sie bekommen die Gewinne von 25 bis 30 Prozent, aber von Ihren ausgezahlten Gewinne bekommen wir auch 1,2 Prozent. Genau deswegen arbeiten wir hier, okay? Also, bekomme Ihre ich, jetzt, äh, also ich bekomme dann 204 Prozent, oder wie? So, von Ihrer investierten Summe wird Ihre Gewinne berechnet von ja. 25 bis 30 Prozent, okay? Und wir bekommen davon nur 1, bis 1,2 Prozent. Das und ich ist unsere dann die GDP-Prozent, wie? Hallo. Ja, und wie viel Prozent bekomme Hallo? ich denn? Das waren denn 70 oder wie? Von 25 bis 30 Prozent habe ich gesagt. So, dreimal ich bekomme, schon. Ich bekomme nur 25 Prozent. Ja, wie viel Prozent haben Sie gesagt? No.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 Okay, also auf wiederholen. Ich habe nicht so viel Zeit für dir. Ach so, also sind sie einer von... Das war's leider schon von unserem Hörspiel Party. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es was Neues auf dem Kanal gibt. Wenn du magst, findest du hier noch eine komplette Playlist mit vielen weiteren Inhalten. Schau auch dort gerne mal vorbei. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!